Sie haben sich einen Tolino E-Reader gekauft und können es kaum erwarten, in Geschichten zu versinken? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Tolino schnell und einfach einrichten und mit dem Schmökern beginnen können. Halten Sie zum Einschalten Ihres Tolino E-Readers die Ein- und Ausschalttaste für mehrere Sekunden gedrückt. Ihr Tolino begrüßt Sie anschließend mit der Sprachauswahl. Verbinden Sie Ihren Tolino E-Reader im nächsten Schritt mit einem WLAN damit Sie sich später bei dem Onlineshop Ihres Buchhändlers anmelden oder registrieren können. Geben Sie dazu die Zugangsdaten Ihres WLAN-Netzwerks ein oder verbinden Sie Ihren Tolino einfach über WPS mit Ihrem Router. Je nachdem, bei welchem Buchhändler Sie Ihren Tolino E-Reader erworben haben, werden Sie anschließend um die Auswahl Ihres Landes gebeten. Melden Sie sich im nächsten Schritt mit Ihren Kundendaten im online Ihres Buchhändlers an, damit Ihnen in Zukunft dank der automatischen Synchronisierung all Ihre gekauften E-Books auf Ihrem Tolino zur Verfügung stehen. Sie haben noch kein Kundenkonto? Dank der WLAN-Verbindung Ihres Tolino E-Readers können Sie Ihr Kundenkonto in wenigen Augenblicken kostenlos anlegen. Im Anschluss gibt Ihnen Ihr Tolino noch ein paar nützliche Tipps zur Bedienung. Tippen Sie auf Fertig, um zum Startbildschirm zu gelangen. Sollte Ihnen die voreingestellte Displaybeleuchtung etwas zu hell oder zu dunkel sein, wischen Sie einfach mit dem Zeigefinger vom oberen Bildschirmrand nach unten und stellen Sie die Helligkeit des Displays in den Beleuchtungseinstellungen einfach individuell ein. Im oberen Teil des Startbildschirms finden Sie Ihr persönliches Bücherregal. Neben dem Tolino Handbuch finden Sie hier bereits einen vorinstallierten Klassiker, damit Sie mit dem Lesen sofort loslegen können. Im unteren Teil des Startbildschirms erhalten Sie E-Book-Empfehlungen von Ihrem Buchhändler. Tippen Sie auf zum Shop, um neue Lieblingsgeschichten zu entdecken und Ihre digitale Bibliothek mit E-Books zu füllen. Und jetzt machen Sie es sich mit Ihrem neuen Tolino E-Reader gemütlich. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Versinken in Ihre Lieblingsgeschichten.